Ui. Uh, ein diamant was gibt's denn sonst hier noch oh aha interessant uh. ja, aber nichts anklicken vielleicht ist ja ganz unten irgendwas ich habe angst was ist hier? Wo bin ich hier oh. wo bin ich hier hilfe ich glaube ich, glaub, ich sollte hier lieber weggehen äh, ja willkommen zurück zu, zu gegen zombies frag mich nicht was das gerade war ja, wir fangen wieder an. Äh, wieder an. Wir fangen jetzt weiter an. Und werden wahrscheinlich das vierte Level kommen. Ich wollte das nur kurz zeigen, weil das nicht ge ge ge ge geschaltet ist. Die, die Folge finde ich. Ich wollte es kurz zeigen, war ganz cool, denke ich. So, aber jetzt haben wir hier irgendwelche Idioten, die wir mal ganz schnell hier aus dem Weg schaffen. Muss ich mal sagen. So, es bräuchten wir noch den da und den da. Oh, warte, wir haben den Zunderholz. Äh, letztens bekommen. Den könnten wir doch äh, mal ausprobieren, würde ich sagen. Dafür nehmen wir den dann weg. Ob das passt? Das können wir mal versuchen. Versuchen wir mal was Neues. Vor allem, weil das Spiel ja auch nicht wirklich schwer ist. Ja, wir kommen zurück zu Franziska Zombies. Jetzt noch zum zweiten Mal. Weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, das sage ich jetzt noch mal bin wenig gehypt auf das Spiel, weil ich nicht genau weiß, wie lange das dauert. Das Spiel und ich weiß auch nicht genau, was es noch auf so zukommt, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß eine Sache, aber mehr weiß ich halt auch nicht. Ich weiß auch... Also ich glaube, man kann dann gleich diesen Ort hier, wo wir gerade sind, auch im Dunklen spielen. Also in der Nacht, dann mit, halt mit den Pilzen und dann kann man, glaube ich, auch Wasserpilze oder so bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube wahrscheinlich eh nur mit dem Müll. Also vertraut nicht was ist da. Das könnte Bullshit sein. Yeah. So bum, bum, bum, ba, da, da. wir haben hier diesmal wieder zwei Wellen, zwei große Wellen und hier noch neben den Start. Was ich davon behalten, we weiß ich, was ich davon halten soll. Kann kein Deutsch. Gut, da unten kommt einer. Gib mir so eine Energie, sonst sterb ich hier. Und das will ich nicht. Nein, nein, nein. Ich habe es schon eine Weile nicht mehr gespielt, das Spiel. Habt ihr ja gemerkt, weil ich habe ja letztens mein pokémon Let's play durchgemacht. Und da habe ich jetzt nochmal ein neues Spiel geschattet Und ich dachte mir so: Ja, sich das vor, falls mir. Das weiß ich, ob es so gut wie da war. Aber wir machen das so wie ich das meine. Da wollte ich nicht hinsetzen, aber es okay. So, wir können aber. Ich würde sagen, die können wir noch mal hier überall rein sparen, weil die sind eigentlich mega cool diese Dinger. Ich weiß noch nicht, wie viele wir von denen benutzen können. Also ich benutze das auf der Zeit. Ich weiß nicht, was für ein cool die haben. Mal kurz gucken. Nein, Keline, doch, Kellin. Das gibt doch nicht, Keline. Hallo? Verdammt. Verdammt, das gibt's doch nicht. Hier darfst du nicht durch, so. Was habe ich denn da jetzt wieder verschissen? Oh nein. Oh nein, das ist doch nicht gut. Das nicht gut, Leute, ich sag's euch. Das nicht gut. Das ist nicht. Nein, nein, nicht gut, Mann. Alter. Dürfte die Zombies doch endlich mal. Hier kannst du mal futtern. Okay, dann setzen wir hier noch mal ein paar hin, denke ich. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Und dann können wir hier das, das Holz hinpacken. Das Zunderholz, oder wie auch immer das heißt. Ja, setzen wir da mal einen hin. Warum noch nicht? Und jetzt kommt da... Oh, Mann! Warte oh, wir machen das anders. Hier, kommt her, mein Kleiner. Hier komm mal her. Okay, tut mir leid. So, also, gib mal her hier. Oh, uh, das Holz können wir schon benutzen, dann tue ich das doch mal... Pflanze das doch einfach mal hier hin. Und setzen wir da nochmal eine Walnuss hin. Dann können wir da vielleicht noch so einen hinpacken. Warum nicht? Ich weiß es nicht, ich habe halt nicht so wirklich viele hier dabei. Oh, jetzt kommt die erste große Welle. Oh, ich bin gespannt. Wir werden wahrscheinlich heute ins neue Gebiet kommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin mir aber nicht. Unabhängig sicher, aber ziemlich sicher. Sonst also packen wir hier nochmal überall ein paar hin. Ich sehe es auch schon. Das macht sehr, sehr viel Schaden, soweit ich weiß. Leider gibt es keinen Verbrennungseffekt. Das wäre natürlich noch mega nice, wenn es das, das so wie gäbe. Aber ist es leider nicht. Naja. Oh nein, das ist der Delfin, der Delfin! Nein, nein, nein, komm her! <lacht> Bam, da kriegen wir richtig Masse Kohle, ja? ja. Haben auch verdient. Nein, nein, nein, nein, nein! Bam! Noch einer, ehrlich? Really? Wieso, du? Was ist denn das so weit? Ja, ähm... Komm mal her, du. So. Ja, tut mir leid dafür, das war jetzt Fail von mir. Also ein Mega-Fail von mir. Das war jetzt nicht geplant. Alter, was soll ich denn da machen? Ich mach jetzt so. Wie, du springt drüber. Nee, nee, du. Nee, du. Bam. Nicht mit mir. Noch einer! Also jetzt reicht's. Ja, komm. Der springt drüber. Was ist das denn für einer? Den killen wir da jetzt, aber den müssen wir jetzt aber killen, Alter. Das der springt dafür rüber, der Kleine. Der <lacht> Gut. Help. Noch einer. Hier, spring darüber. Du lässt mich in Ruhe und du... Und du es wagst, Dann aufs Maul hier. Bams. <lacht> Was soll ich denn da machen, ey? Halt, no joke. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich versuche mein Bestes, dass er irgendwie jeder da stirbt, aber die kommen so schnell wieder neu. Ich habe da noch keine Chance, oder? Stirbt er jetzt zumindest? Ja, er stirbt zumindest. Okay, alles klar. Boah, ich war gerade ein bisschen in, Be in Bedrängnis. So, jetzt wird hier Feuer und am Hintern. Falls ihr es wagt, hier rüber zu kommen, dann gibt es eine kleine Überraschung für euch. Also, ich würde es nicht wagen. Wenn ich ihr Wert. Da war ich hier nochmal weg, da war ich ja noch so ein Feuer hin. Manchmal gleich auch nochmal ein Feuer hin. Normalerweise so. Nein! Hier fehlt, hier fehlt so einer! Nein! Das fällt mir gerade erst auf. Nu, no, nein! Was soll denn das? Aber es ist das schon die letzte Welle? Was? Echt? Kommen wir irgendwie so kurz vor? Weiß nicht. Hey, ist das euer Ernst? Wie, wie viel wollt ihr denn, denn kauen, Alter? Bäm, Kopf ab, Pech gehabt. Bammel, Bammel, Bumm, Bumm, Bumm. So, jetzt sind es und wir kriegen. Oh, nice! Uh, oh, wir kriegen die bessere Walnuss. Und Manni natürlich auch. Hochwalnuss. Massive Mauer, die nicht übersprungen werden kann. Yay! Die haben wir nämlich nötig. Und dies kostet zwar ob das doppelt oder so, aber das ist es wert. Das kann ich euch sagen, das ist meiner Meinung nach wert. Leider guckt er nicht so cute wie der, aber Chad bis mein leben. Das ist aber jetzt auch egal. So, ähm. Oh, da ist so einer, deshalb brauchen wir das. Ich weiß nicht, warum ich das vorhin genommen habe, das war irgendwie dumm von mir. Ja, dann brauchen wir das auf jeden Fall. Passt das so? Hui... Ja. Wir versuchen's. Oh, da kostet sogar wenig mehr als Doppelte. Ui, das ist aber teuer. Trotzdem stört das uns nicht. Wir werden gewinnen. Auch ohne das. Ich glaube, persönlich, es gibt insgesamt sechs Level. Also insgesamt drei verschiedene Orte und dann noch mal alles in der Nacht. Aber ich weiß es nicht. Ich bin mich nicht drauf. Ich will nicht sagen, ja, das ist so. Also, wir werden es einfach sehen. Ich werde halt meine Klappe. So, um. so, jetzt gibt's hier aufs Maul. Um. Best Sound Effects ever, ich weiß. Drei Wellen, huuuu, das geht aber lange dann. Brains. ja, ich hab dich doch unten schon gesehen. Hä, Hab ich nicht genug? Jetzt. So, man kann auch gedrückt halten oder einfach einmal drücken oder so drücken wie man bock hat kommt so ziemlich spät die info ich weiß aber am ende muss man trotzdem noch mal drücken merke ich gerade ja okay also bisher meine lieblingsmusik aus dem spiel ist bisher diese hier die ist ja nice Du, du, du, du, du. Da kommt noch einer, den machen wir hier platt, wenn der es wagt, um zu kommen. Ja, Mann, dann ist er platt. So, gib mal hier ein Energieblitz da. Okay. Kommt jetzt hier nochmal die Sonne. Hier noch mal ein Blatt. Dann, ja, ich wollte schon sagen, hier oder am besten noch einmal einen hin, bevor da einer kommt. Da kommt doch schon einer. Lass du mich hier einen. Und dann können wir hier gleich mal noch solche hinpacken. Ich bin ein sehr großer Fan von dem Zunderholz, welcher ich bin. Oh Gott. So. Gib mir mal genug Sonnenenergie, damit ich alles hier aufbauen kann. Hätte fast wieder das Spiel nochmal geschadet aus irgendeinem Grund, ja gut. Also ich bin gerade auf das Icon auf meinem Desktop gekommen im Spiel ja das Ach komm jetzt ich sterben. Komm der eine ab ist ja ich wollte schon sagen ich wollte schon sagen du wie lange überlebt überlebte denn die Sonne existiert halt auch noch ich könnte sie ja halt so gesehen auch benutzen nice so ja aber jetzt ja jetzt gibt's hier da unten Schutz und brennholz auch noch. Die machen wir hier hin. Kommt dieses schöne Feuer an. Was willst du denn jetzt schon wieder? Geh du weg. Komm, geh weg. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Oh, okay, jetzt ist mir wenig zu viel alles los. Versuche mal hier ein bisschen klar zu kommen. So, was könnte ich jetzt als nächstes machen? Hui. Äh, so ein können wir noch pflanzen. Ich glaube, das machen wir auch hier. Zack noch brennholz auch noch hier sind so, jetzt noch mal ein paar von denen die ballpflanzen ich glaube das passt ganz gut oh die erste welle und da haben wir noch mal den gleichen. ich werde glaube ich niemals ändern also man kann den halt ändern so gesehen ja aber ich lasse das durch ich meine, das ist ganz lustig ganz okay warum nicht so falls jemand wagt hinzukommen dann gibt es stress so. Dann gibt's hier noch was, und dann können wir am besten hier noch mal so einen Flühen pflanzen. Ich glaube, das ist ganz gut. Brennholz. Hier noch mal Brennholz. Oder war glaube ich Geld oder Ah Mist. Da wurde er weggenommen. Ey, was naschst du da? Lass ihn mal in Ruhe. ey. Gibt's ja auch Snowman. Oh Manni. Seht ihr? Habt ihr gesehen? Der kann da nicht rüberspringen. Haha. Mm -mm. mm -mm -mm. So, dann platzen wir platz da nochmal einen hin, damit auch wirklich niemand durchkommt. Hier nochmal sowas. Oh nein! Nein! Nicht du! Hier, lass deinen Delfin da liegen. Alter, nee du. Wieso denn? Oh Gott, ich hoffe die töten den noch schnell. Weil der ist mega schnell, habe ich das Gefühl. Ja, die schaffen es okay, gut. Zum Glück. Packe ich jetzt hier noch mal einen hin, von denen hier, kommt dich! Oh, ich habe mich verguckt, egal. Ist okay, Ich schaffe den denke ich auch, oder? Wenn wir Glück haben, schaffen diese den auch. So, zack, hier noch Brennholz und dann gibt es hier noch mal solche. Was haben die denn davor? Hier, guck dir nicht durch, ja ist mein great wall ja ich habe keine chance gegen meine great wall schnell okay. yes okay jetzt haben wir eine wirkliche wand alter ja neue no, ja, cool Mann. Brennholz und dann so ein noch ah jetzt fehlt aber da noch einer das habe ich vergessen und es gibt auch schon die zweite welle also, ich hoffe, wir schaffen es heute. Also, wir werden auf jeden Fall das Boss-Level noch äh, sehen. Das kann ich euch sagen. was also einfach wahrscheinlich halt durchmachen. Aber ob wir das erste Level der nächsten, des nächsten, also die erste Welle des nächsten Levels zu machen, ja, wie auch immer, das kann ich euch noch nicht sagen. Ich hoffe. Oh, jetzt können wir Money farmen hier. Geht mal her, yo. Der Dropman will den Money. Dankeschön. Oh, guckt euch das an. Puh. Das ist ja soffen. offen. Ich kriege echt viel Money hier, habe ich das Gefühl. Das ist nice. Beschweren kann man sich da eher. Oh yeah. Oh yeah. Was mache ich denn da? So. Ach, stimmt. Müsste ich ja auch noch hier überall pflanzen. Weil jetzt gleich kommt der Typ, ja. Das merkt, me fällt mir gerade auf, so. Das merke ich gerade. Immer, uh, immer erstmal auf die Dings gehen. Auf die goldenen Coins. Danach die Silber. weil die goldenen sind viel mehr wert. Komm schnell! Nein! Jetzt aber. Bärms, ja, komm. Nice! 5000. Jetzt können wir uns gleich was kaufen. Leute. Oh nein, die gehen kaputt dabei. Aber jetzt haben wir noch einen. Das so, heißt, hast du keine Chance gegen mich. Bam! Oh, schau mal den an, der ist voll kaputt, ey, der Arme. Jetzt kommt da natürlich einer, wo ich nichts habe. So, aber jetzt. Okay. Nein, mein Brennholz. No, Brennholz! Oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Es geht mal gar nicht, was hier abgeht. Die fressen den ja richtig auf. Seht ihr das? Mmh, nee, ich sehe schon. Der eine steckt da an der Wand fest. Oh, der Wein. Seht ihr das, der Wein? Alter, das geht mal gar nicht. Das geht echt gar nicht. So, jetzt mache ich Multi-Kill. Ich weiß nicht, ob das geht, aber wir versuchen es mal. Bam, yes! Multi-Kill geht so. Ich guck mal, wie viele haben. Und wir kriegen einen Brief schon wieder Hallo wir haben von deiner Poolparty gehört finden wir lustig wir kommen rüber jetzt die Zombies Jo Mann, mal eine Poolparty hier oh Gott oh Gott was ist denn da alles los mit Party war wohl nicht zu scherzen ne jetzt gibt's aber richtig auf die Birne mein Freund ich setze alle eine. Attacken ein, die ich besitze. Mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. So, jetzt machen wir da noch einen hin. Und geben wir mal irgendwas, was noch mal nach oben. Ja, so. Also. Können wir sterben hier? Der macht alles kaputt, Mann. Und hier, die, die spare ich mir auch für gleich. Das wäre jetzt vielleicht ein wenig dumm, wenn ich die jetzt einfach so einsetzen würde. Denke ich. So, habe die Reihe schon mal voll mit solchen? Packen wir hier nochmal so einen hin. Uh! Also die spare ich mir auf, falls so ein Dingstyp kommt. Glaube ich, so. Ja. Ey, könnte ich mal aufhören zu naschen! Ehrlich, Mann, Das ist echt nicht cool. Oh. Bam, dann kannst du jetzt da auch noch mal naschen. Die ist auch nochmal aus dem Ohr, Es kommt so, so einer. Oh, nee, du. Ja, dann machen wir da nochmal einen hin. Oh, yes! Ja, Mann, schaut euch das mal an, wie viel. Feuer, Feuer, Feuer. Stein, Stein, Stein. Geht nicht. Lustig, so. Äh, okay, der wird schon sterben. Was habe ich... Ah, ich weiß nicht, ich will die doch nicht verwenden. Komm, ich setze jetzt mal einen hin down ich hey, guck euch mal an wie viel geschossen würde ja mega krass da oben ist auch noch mal feuer ich würde sagen hier machen wir noch mal überall so ein paar hin damit sie hier ja sterben weil die können ja nicht kaputt machen und nicht kaputt beißen oder so das geht ja nicht bei denen so das haben wir alles voll nur noch hier in der mitte Wunder, da brauchen wir die gar nicht mehr ich gerade Bringt ja nichts so feuerholz machen ich noch andere außer die weiß es jetzt nicht. Ich das natürlich nützlich zu wissen, aber ich bin mir da nicht sicher. Money. Okay. Oh nein, ist ja gerade jemand getaucht? Ich glaube, der taucht gerade jemand Kommt dann hier gleich rüber, oder? Kann das sein? Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das geht auch so. Das ist, ich glaube, es gibt auch solche Zombies, neid So! Das ist eine Great Wall, ist gleich fertig. Komm, wir machen jetzt hier alles voll die Feuerholz! richtig richtig krass hier ja man hier <lacht> ja, nice ui ja wir schaffen die neue ebene gleich nicht mehr zu erkunden aber wir werden gleich sehen was uns dann in den nächsten folgen so also auf uns wartet ich, so, ich setze mal irgendwo noch ein paar hin weil ich nicht weiß wie ich mit dem mache ich habe zu viel holz ja Mann. Ich kann die nicht benutzen die Dinger. Die, die, die Dinger. Ich sitze vor mal überall hier hin. habe eh genug, Mama. <lacht> Null. Ja komm, machen wir da einfach mal hin, auch wenn es wenig Verschwendung ist. Ist halt so. Okay, was bringt das eigentlich, wenn ich hier noch mal so ein Feuerholz habe? Ist es dann stärker? Ich würde die mal aufsparen. Weiß ich nicht, weil ich bin mir da jetzt echt nicht sicher, wie das alles funktioniert, so. Oh no. Okay, wir haben eine Wall. Das finde ich nice. Oh, hier geschossen wird. Ich komme gar nicht mehr hinterher, Nee, nee du. Hier nicht. Alright. Wer ist denn der? Ne, komm schon gar nicht durch hier. Ich will mal jemanden sehen, der hier durchkommt? Hier, hier durchkommt, ja. Hier nochmal hier, hier so ein Feuerholz. Wir machen wir den da weg, damit wir dann gleich mal so ein Feuerholz haben können? Kriegen wir aber irgendwie gerade nicht. Oder jetzt? Ne, noch so ein Blatt. Brauchen wir nicht. Oh Gott, oh Gott. Hilfe, was ist hier los? ja gar nicht mehr hinterher, ey. Holz, okay, nice. Du gehst sterben, gut, super. Versuch irgendwas zu pflanzen, irgendwas Sie zu schaffen. Holzwald, das war das zwar fail. Ich, ich, ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Hilfe! Ich hab Angst, Mama. Und oh, der ist schon fast kaputt. Nicht so, nicht so gut. Okay, alles klar. Äh, <lacht> was zum... NEIN! Alter, was ist hier los? Ich schütze mein Spiel ab, weil so lag gleich was. Aber ich glaube, ich gleich könnte es anfangen zu laggen, weil so viel ist los. Ich weiß es nicht. Oder gleich schütze mein PC ab. Nee, nee, ich mache nur Spaß. Ja. Alter, ich habe so viele Sachen bei mir. Ich kann hier nichts wirklich hinsetzen oder machen. Was? Ach so. Oh, Leute, ich hätte doch Sachen bei mir. Das wollte ich gar nicht. Ja, jetzt habe ich alles voll. Jetzt. Aber wir haben es geschafft. Ui, ui, ui, ui, ui wir kriegen dafür, ja. so wie ich dachte, einen Wasserpilz. Heißt auch so? Nee, Meerpilz. Okay, fast. Wasserpflanze, die über kurze Entfernung Sporen verschießt. Und wie es weitergeht, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Abonnieren wäre nicht schnell weil könnt ihr nämlich die Glocke klicken und dann wisst ihr Bescheid, wenn ich die nächste Folge hochlade. Und ich sage, haut rein, Leute. Schönen Tag noch. Haut rein und ciao, Leute.